Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Wir wollen uns heute mal mit einem mega interessanten Thema beschäftigen. Und zwar wollen wir heute einmal den gesamten Einkaufsprozess eines Produktes für Amazon FBA-Produkte durchgehen und im Zuge dessen alle Steps, die ein Produkt durchlaufen sollte im Optimalfall, einmal gemeinsam durchgehen. Um euch vielleicht einen besseren Überblick zu verschaffen, was müsst ihr eigentlich tun, wenn ihr Produkte auf Amazon einkaufen sollt. Beziehungsweise nicht Produkte auf Amazon einkaufen, sondern für Amazon einkaufen wollt. Und ich würde sagen, wir warten gar nicht so lange, sondern starten direkt mal rein in die Thematik mit dem ersten Punkt. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt ein Produkt gefunden, welches ihr auf den Markt bringen wollt. Ja? Und dieses Produkt steht jetzt erstmal fest. Und dafür wollt ihr einen Hersteller suchen und das Produkt im besten Fall auch einkaufen. Das heißt, im ersten Step müsst ihr euch darüber klar werden, was ihr überhaupt für ein Produkt erstellen wollt. Ja, das heißt, ihr müsst ein sogenanntes Produktanforderungsprofil für euch intern erstellen. In dem Produktanforderungsprofil sollte optimalerweise drinstehen, ja, was genau ist es für ein Produkt. Materialbeschaffenheit, Dimensions, Weight, also Gewicht, Maße, ne, welche USPs, Alleinstellungsmerkmale werden benötigt, welche Zertifikate, Richtlinien müssen eingehalten werden, ähm, wo soll das produziert werden und all diese Themen. Also alles rund um, ums Produkt technische Details und und und. Desto mehr, desto besser. Das Ganze macht ihr in einem PDF-Dokument. Am besten legt ihr noch Beispielbilder und Beispiel-Konkurrenzprodukte hinzu, sodass der Hersteller am Ende wirklich weiß, um was für einen Artikel es fundiert gibt. Weil es gibt im Einkaufsprozess eine wichtige Regel und das ist so wenig wie möglich zu schreiben und so viel wie möglich fundiert zu schreiben. Was meine ich damit? Am besten nicht immer kleinere Nachrichten hin und her schreiben, sondern wirklich mehr gebündelte große Nachrichten kommunizieren mit dem Hersteller, damit er wirklich auf eure Fragen fundiert eingehen kann. Das heißt, wie gerade besprochen, im ersten Step ein Produktanforderungsprofil. So, im zweiten Step, was aber jetzt ich mal, eher noch zum ersten Step gehört, deswegen fasse ich das gleich mal darunter, ist ein Fragebogen für den Hersteller. Weil ihr wollt ja auch wissen, mit wem ihr zusammenarbeitet. Das heißt, am besten ihr stellt einen Fragebogen vor euch intern, in dem wirklich alle Kontaktdaten des Herstellers drinstehen. Am besten noch vom CEO, vom Sales-Kontaktmann, vom Produktionsdepartment. Ihr fragt nach Umsätzen, nach Kunden, die in Deutschland bedienen, den größten Kunden. Ja, ihr fragt nach den Zertifizierungen, die das Unternehmen hat. Wie viele Mitarbeiter haben da, äh, arbeiten da? Ist es, eine ist es ein Manufacturer? Ist es ein Retailer? Ihr fragt nach, ob es eine Exportlizenz existiert. Ihr fragt nach, wo das Bankkonto ist. Dann fragt ihr die Bankdaten ab. Also alle Daten, die ihr im Nachgang benötigt, um den Hersteller nicht immer mit solchen Kleinigkeiten auf den Sack zu gehen. Das heißt, ihr erstellt einen kleinen Fragebogen auch im Word, schickt den ebenfalls im Nachgang raus. Ihr müsst nur darauf achten, desto professioneller das. Ganze aufgebaut ist und aussieht, desto einen professioneller Eindruck macht eure Firma. Und da ist auch wichtig zu beachten, dass ihr das grundsätzlich für euer Unternehmen umsetzt. Weil am Ende des Tages, wenn ihr keinen qualitativen Eindruck macht, der Hersteller riecht und erkennt das sofort. Und dementsprechend bekommt ihr definitiv schlechtere Preise, als wenn der Hersteller denkt, ihr seid ein Riesenunternehmen, dabei seid ihr nur eine ein mann -Bude. So, das heißt, er stellt wirklich designmäßig einen guten supplier Questionnaire, ein gutes Produktanforderungsprofil, was ihr ausfüllt schickt es dem Hersteller im zweiten Step. Da kommen wir jetzt drauf zu. Ich schreibe das mal einmal kurz an. Jetzt, zweiter Step. Wir haben also das Produktanforderungsprofil, wir haben den supplier Questionnaire erstellt. Ja? Jetzt geht es darum, wirklich an die Lieferantensuche zu gehen. Was machen wir dafür? Ist eigentlich relativ simpel. Wir gehen auf irgendeine Plattform, beispielsweise Alibaba, Global Sources, Jungle Scout hat selber auch intern eine Plattform für die Herstellersuche zum Beispiel und suchen Hersteller, die dieses Produkt produzieren können. Wichtig ist, dass wir so 10 bis 15 Leute anschreiben um dann auch wirklich so 5, 6, 7 Antworten zu erhalten und da dann auszuwählen, auf welche drei Hersteller man sich fokussiert. Das heißt, im Step 2 schreiben wir eine fundierte Nachricht, stellen euch vor, stellt euer Unternehmen vor. Am besten mit einer Signatur, professionell geschrieben, sodass es einen guten Eindruck macht. Ihr hängt dann diese beiden Fragebögen, also einmal euer Produktanforderungsprofil und einmal den Questionnaire, den der Supplier ausfüllen muss hinzu und sagt ihm bitte einfach, füll das bitte einmal aus und äh, sag mir, ob du das Produkt so produzieren kannst und er füllt das Ganze aus im Optimalfall, schickt euch das ganze zeitnah zurück. Ihr seht direkt, wie ist der, wie kommunikativ ist der, ähm, wie hilfsbereit ist der, will der überhaupt mit euch zusammenarbeiten, will er das nicht und wenn er das zurückgeschickt hat, wisst ihr schon mal mehr, wo ihr dran seid beim Hersteller, ob es ein wirklich guter Hersteller ist oder nicht. So, das heißt. Wie gesagt, hier beschrieben, Produktanforderungsprofil, supply Questionnaire, Sourcing starten, 10 bis 15 Hersteller, genau das schicken, dann bekommt ihr die ersten Preise. Ja. Wenn ihr dann die ersten Preise hat, habt, ja, weil ihr werdet die ersten Preise bekommen, wenn ihr das hier fundiert aufgestellt habt. Warum? Weil der Hersteller gar keine Rückfragen mehr haben kann. Er weiß, was ihr für ein Produkt braucht, er weiß, welche Verpackung ihr braucht, er weiß, welche USPs, ihr werdet einen Preis bekommen, direkt von Anfang an, den muss man zu im Nachgang noch verhandeln, aber im Optimalfall ist es so, dass der mit der ersten Nachricht ihr einen Preis erhaltet und das passiert nur, wenn alles fundiert, sage ich mal, aufgeschlüsselt ist. So, im Step 3 ist dann so, ihr analysiert die Hersteller in einer X-Tabelle, das heißt, ihr macht euch eine X-Tabelle, die Antworten, die ihr bekommen habt, und schaut dann, wer hat den besten Preis, wer macht den besten Eindruck vom supplier Questionnaire, sucht euch drei raus und bei dem bestellt ihr ein Muster. Ja? So. Step 3, Muster bestellen. Dann kommen drei Muster bei euch an. Ihr analysiert die Qualität ja, und schaut, wer von dem passt denn wirklich. Was ist der Hersteller, mit dem ihr zusammenarbeiten wollen? Sind, tun die sich nicht viel? Dann könnt ihr nach dem Preis gehen oder haben die massive Qualitätsunterschiede? Dann müsst ihr halt selektieren oder versuchen, bei dem Hersteller, der schlecht ist, das Ganze zu verbessern. Wenn ihr dann euch für einen entschieden habt, geht ihr in die etwas detailliertere Verhandlung. Ja? In der detaillierteren Verhandlung versucht ihr dann, wie gesagt, nochmal finalen Preis zu halten, beziehungsweise im Normalfall kommen immer zwei, drei Preisverhandlungen, aber ihr versucht einfach den Preis ein bisschen zu drücken aufgrund der Qualität des Samples oder halt einfach längere Zusammenarbeit oder sonstige Themen und versucht, einen guten Preis zu bekommen. Auf Basis dessen, ihr dann im nächsten Schritt einfach eine fundierte Kalkulation mit Hilfe des Seitengassenrechners, einem anderen Kalkulationstool oder einem selber erstellten Kalkulator erstellt, um zu gucken, ob ihr mit dem Artikel auch wirklich Gewinn macht am Ende. So, nachdem wir jetzt die Kalkulation aufgestellt haben und wissen, dass wir mit dem Produkt am Ende des Tages auch Geld verdienen, gehen wir jetzt in die finale Verhandlung rein und schauen, dass wir alle Daten vom Hersteller anfordern, die wir brauchen für die Bestellung. Das heißt, was fordern wir von ihm an? Wir fordern Zertifikate von ihm an, ja? wir fordern Packaging-Dateien an, damit wir die Verpackungsdesign kreieren können. Ja? Wir gehen nochmal mit ihm final alle Details durch. Das heißt, im Optimalfall erstellen wir sogar eine Bestellbestätigung, die wir ihm schicken eine sogenannte Order Confirmation, ja, da gibt es so Vorlagen im Internet, die füllt ihr auf, schickt die Bestellung an ihn raus, damit er wirklich weiß, auf Basis, was er eigentlich die Rechnung erstellen muss. Und er schickt euch im Gegenzug dann die Zertifikate und, dem, und das Verpackungs, die Verpackungsdateien. Ich kürze das jetzt mal ab. So, heißt, wir stehen jetzt am Punkt, der Hersteller weiß, dass wir bestellen wollen, wir haben alle Daten zur Verfügung gestellt bekommen, Verpackungsdatei, Zertifikate, die speichern wir uns in einer Dokumentenablage oder sowas ab und im nächsten Schritt bekommen wir die Rechnung und kaufen das Produkt ein. Das ist nur wichtig, dass ihr dann auch wirklich bei der Rechnung prüft, dass beispielsweise der Hersteller, wenn er in China sitzt, auch ein Konto in China angibt und nicht halt, wie gesagt, irgendwo in Vietnam oder so. Dann wisst ihr schon, da ist irgendwas nicht koscher. Ja? Das heißt, guckt, dass dir wirklich alles passt, dass auch die Firma, die die Rechnung stellt, auch die Firma ist, die den Supplier Questionnaire ausgefüllt hat. Auch die Firma ist, die das Sample geliefert hat. Ja, da könnt ihr auch mal gucken, von wo kommt das Sample. Und all diese Themen berücksichtigt. Wenn ihr das macht, wisst ihr, ihr habt einen fundierten Hersteller gefunden, mit dem ihr langfristig zusammenarbeiten könnt. Also alles in allem ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja? Im letzten Step wird dann noch die Anzahlung kommen, das lasse ich jetzt aber mal raus. Aber das ist eigentlich der komplette Einkaufsprozess. Wir gehen hin, erstellen ein Produktanforderungsprofil für unser Produkt. Ein supplier Questionnaire, den wir den Hersteller im Sourcing schicken. 10 bis 15 Supplier schreiben wir an. Von denen kriegen wir sechs bis sieben zurück. Im nächsten Step, wie gesagt, Muster bestellen, Qualität prüfen. Auf Basis dessen dann eine Kalkula eine Verhandlung machen, Kalkulation erstellen und schauen, ob das Produkt auch wirklich rentabel ist. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir hin und schicken eine Order Confirmation an den Hersteller raus mit allen Details, die vorher vereinbart worden sind. Fordern alle Dateien an und sagen ihm halt, wir möchten die Bestellung aufgeben. Dann kriegen wir die Rechnung und können das ganze Produkt anzahlen und der Hersteller fängt an zu produzieren. Wichtig nur, dass dann nach der Produktion auch ein Qualitätscheck stattfindet. Das heißt, schickt eine Firma rein, die die Qualität prüft. Da gibt es, wie gesagt, zahlreiche Labore in Asien, die das machen. Zum Beispiel Global Ins, mit dem wir zusammenarbeiten. Die sind günstig und gut und schnell. Von daher, die gehen dann wirklich in die Factory rein, machen einen 30-seitigen Report mit Fotos, Videos. Wie, wie der Artikel produziert worden ist, wie die Details aussehen. Und wenn ihr das alles habt, seid ihr, wie gesagt, gut aufgestellt für einen Einkauf. Ne? Das ist natürlich jetzt alles noch relativ oberflächlich. Alles in allem ist es aber, wie gesagt, genau das, was ihr machen müsst. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Detailpunkte, wie Masterkartonsizes anfragen oder so. Desto, desto detaillierter ihr hier am Anfang arbeitet, desto weniger Arbeit habt ihr im Nachgang. Das heißt, schaut, dass ihr beim Produktanforderungsprofil so viele Daten wie möglich erfragt. masterkarton heißt sizes direkt Verpackungsgröße, Gewicht und und und. Also alle Details, die irgendwie gehen. Weil die braucht ihr am Ende, um beispielsweise in der Kalkulation eine Logistikanfrage zu stellen und dann halt von irgendeinem Logistiker Preise überhaupt zu erhalten. Aber ihr versteht den Grundaspekt, wie das Ganze funktioniert. Wenn man das einmal verstanden hat, ist es auch nicht mehr so schlimm, dann kommen so schwer, dann kommen auch die restlichen Punkte von ganz allein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch an der Stelle gefallen, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald, euer Anthony.